Für all diejenigen von euch, die mit Aktien ein passives Einkommen aufbauen wollen, um später davon zu leben oder von Dividenden schon jetzt zu leben oder wenn sie 100 Euro Aktie gekauft haben und sie ist gut gewachsen, auf 150 gegangen und du möchtest jetzt schon das Geld abschöpfen und die Gewinne ähm, ausleben, ist dieses Video. Es geht darum, dass du viele Fehler vermeiden kannst, wenn du wüsstest, worauf zu achten ist. Wenn du wenig wie möglich Geld verlieren möchtest dabei, auf dem Weg der Bildung von passiven Einkommen auf Aktien Aktieninvest, solltest du diese Fehler vermeiden. Mein Motto ist, verliere kein Geld und ich erzähle in diesem Video von den Fehlern, die du nicht machen solltest. Ich verstehe alle, die zurzeit noch nicht große Rücklagen haben und haben einfach eine panische Angst, diese Rücklagen auch zu verlieren, wenn sie in Aktien investieren. Das kann ich gut verstehen. Der Punkt ist heute, dass man zu viele, einfach zu viele Informationen, zu viele Investmentclubs, zu viele... Broker, zu viele ähm, Online-Kurse, dass du nicht mehr durchblickst und einfach nicht die Zeit hast durchzublicken. Habe ich verstanden? Ich werde ein halbes Jahr brauchen, um das Ganze durchzurecherchieren, damit ich meine Strategie aufsetze. Und es war auch so. Abonniere meinen Kanal und like das Video, das hilft mir enorm dann du wirst einfach und davon profitieren, die Fehler nicht zu tun oder zu vermeiden, die ich bereits gemacht habe oder über die ich gelernt habe, die man vermeiden sollte. Investment kostet Zeit, braucht Strategie und Willen oder Kraft auch in Kontinuität, diese Strategie umzusetzen. Ich habe in meine Strategie so gelegt, dass ich mit Aktien 15% Rendite haben möchte. Ich habe von vornherein Aktienwerte für mein Portfolio gesucht, die nämlich diese Rendite in der Vergangenheit zurückgelegt haben, also entwickelt haben und in der Zukunft werden. Dafür muss man einiges lesen, verstehen, die Zahlen analysieren, die Bilanzen lesen können. Das ist aber nicht schwer. Und es ist wirklich möglich, wenn ein Mensch eine Wissenschaft sich heranzieht, wird nach und nach die Sachen für sich auch erschließen und verstehen können. Die Strategieaufbau kannst du in einem von den Videos, die ich dir darunter verknüpfe, auch nachschauen und überlegen, ob das auch für dich ein Weg ist. Fehler Nummer 1 ist zu spät anzufangen oder gar nicht anzufangen in aktien zu investieren die gründe dafür gibt es genug im internet kannst du nachlesen ich kann dir nur zwei sagen es bringt dir keine bei auch mir nicht wie man überhaupt geld potenziert und der zweite grund ist dass du tatsächlich erst in späteren jahren mit der erkenntnis kämpfst dass Lohn und Gehalt alleine nicht ausreicht. Fehler Nummer 2. Glaube nicht, dass du nicht in Aktien investieren kannst selbst. Fehler Nummer 3. Die Hypes mitzumachen. Das liegt einfach daran, dass man nicht genug Wissen besitzt oder die eigene Strategie noch nicht ausgereift ist, dann man lässt sich verleiten, auf eine Meinung der anderen zu hören, von Analysten oder Bessernwissern, die dir dann sagen, auf diese Aktie musst du unbedingt kaufen. Ich hatte solche Hypes mit Starbucks mitgemacht, mit Coca Cola, mit Royal Dutch, mit ähm, zwei, drei anderen Werten. Das ist unklug und das hat sich tatsächlich bewiesen als auch nicht erstrebenswert. Die Aktien haben mir kaum Rendite eingebracht. Ich habe abgewartet, bis sie mir die Kosten decken und sie wieder abgestoßen habe. Es passte nicht zu meiner Strategie. Ich möchte nicht einfach Aktien besitzen. Ich möchte, dass das Geld für mich arbeitet. 15 Fehler Nummer 4 ist, zu viele Aktivitäten im eigenen Portfolio zu haben. Jeder Kauf und jeder Verkauf von Aktien verursacht Kosten. Damit verliert man Geld. Das sinnvolle Verkaufen, wenn die hohen Gewinne eingestrichen sind, das macht Sinn, dann rendiert sich das auch. Aber zu viele Aktivitäten machen einfach die Taschen leer. Fehler Nummer 5 Hören auf die anderen, auch nicht auf die Analysten. Halte Dich einfach streng nach Deiner Strategie. Video dazu verknüpfe ich dich Dir unter dem Video in der Beschreibung, damit Du eine eigene Strategie für Dich auflegst. Du musst meine nicht übernehmen, denn Du bist ein anderer Mensch, Du hast andere Interessen und Du würdest Dich für andere Aktien entscheiden, die Deiner Authentizität passender sind. Das ist auch etwas, was Interesse weckt. Die Unternehmen, in die ich investiert habe, haben etwas mit meiner Person zu tun. Dazu habe ich auch noch ein Video gemacht, verknüpfe ich dir ebenfalls in der Beschreibung. Ich verstehe die Prozesse, die in diesem Unternehmen ablaufen. Wenn die Aktie runterrutscht und ich besitze sie schon in meinem Portfolio, dann halte ich die Füße still, dann regt mich das überhaupt nicht auf. So, schau dir unbedingt das Video dazu an, damit du standhaft, wirst und an deine Strategie dich hältst, sobald du sie aufgestellt hast. Und weiterer Fehler ist, emotional entscheiden über Aktienkauf. Die emotionale Geschichte gehört überhaupt gar nicht in den Aktienmarkt hin. Aber wir sind Menschen, wir sind emotionale Wesen und entweder das Gefühl, nicht zu verpassen, weil die anderen sind schon vorweggeritten sind, treibt uns dazu, solche Schritte zu tun. Oder wir sind ähm, vielleicht eingetriggert mit einem Lebensereignis und wollen uns etwas Gutes tun und dann kaufen wir uns Aktien konsumieren. Niemals darfst du mit der Herangehensweise an die Aufgabe mit Aktienkauf gehen. Ich kenne ganz viele Broker und Aktien in, in ähm, Anleger, die lernen und üben, täglich mit ihren Emotionalität umzugehen. Sie regulieren. Ich mache das täglich mit Meditation, damit ich schon gleich in dem richtigen Fluss bleibe. Ich trade mit Trade Republic, die ich auf meinem Handy habe meinem Smartphone und Link dazu verknüpfe ich dir unter dem Video, falls du daran interessiert bist. Ich danke dir fürs Zuschauen, abonniere meinen Kanal, like das Video, stell mir die Fragen. Ich danke dir, wünsche viel Erfolg und ich glaube ein passives Einkommen, das muss ich sogar tun, dann die Zeit rennt mir davon und mit Aktien und ich meine nicht allgemein wie alle Aktien anlegen, sondern verliere kein Geld-Aktien-Anlegen-Prinzip. Werde ich meine Strategie erreichen. Bis dann. Ja, was soll ich sagen? Letztes Jahr hatte ich bis Ende des Jahres sogar über 23% Gewinn mit meinem Portfolio gemacht. Dann sind die Kurse etwas runtergegangen und... Ähm, Jetzt stehen sie bei 14%, Volatilität ist etwas ganz übliches in den Aktienmarkt und ich setze einfach aus und warte, bis sich die Kurse erholen und ich habe eine große Aufmerksamkeit auf mein Portfolio.